Hallo, in diesem Video werden wir uns die Möglichkeiten eines globalen Grids in Asterix Grid ansehen. Wir klicken dafür auf Grids verwalten, dann hier in diesem oberen Bereich auf globales Grid aktivieren. Und dieses globale Grid ist jetzt ein Grid mit Elementen, die jetzt auf jedem anderen Grid angezeigt werden. Wir wechseln zurück auf Start, wo wir das jetzt sehen. Wir haben jetzt oben diese Leiste bekommen die jetzt einfach in jedem Grid äh, zusätzlich angezeigt wird. Das heißt, ich kann navigieren zu einem anderen Grid. Ich gehe hier auf Hilfe. Hilfe. Und habe immer noch diese Leiste hier oben. Das heißt, die wird jetzt einfach immer angezeigt. Und das kann ganz praktisch sein, wenn man zum Beispiel jetzt diese Sammelleiste hier oben haben will und man will aus verschiedenen Grids Wörter zusammensammeln. Äh, zum Beispiel, ich kann hier das Wort Kalt auswählen. Es ist zu kalt. Dann gehe ich hier oben. Auf zurück und kann ähm, zur Kleidung gehen Kleidung. und sage hier Hose. Ich würde gerne eine Hose tragen. Und so kann man jetzt Wörter von verschiedenen Grids zusammensammeln und so äh, zum Beispiel Sätze bilden. Dazu muss natürlich das Grid komplexer sein als dieses Demo-Grid, das wir jetzt hier haben. Aber vom Prinzip her würde es so funktionieren. Ähm, das globale Grid hier oben ist auch praktisch für Navigation. Wir haben hier jetzt den Zurück und diesen Start-Button, mit dem ich einfach immer zurück navigieren kann oder zum Start-Grid navigieren kann. Und wir brauchen dadurch nicht mehr diese Zurück-Elemente in jedem einzelnen Grid. Ich klicke hier oben auf Start und bin wieder hier auf dem Start-Grid zurück. Ich wechsle jetzt wieder zu Grids verwalten und wähle hier den zweiten Button aus, Globales Grid bearbeiten. Wir kommen so in den Bearbeiten-Modus, wo wir eben dieses globale Grid ähm, anpassen können. Das ist genauso wie in jedem anderen Grid. Und ich kann hier jetzt äh, Elemente löschen, verschieben. Ich könnte sagen, ich möchte jetzt dieses Startelement nicht haben. Ich, mir reicht nur das Zurückelement. Und ich möchte stattdessen zum Beispiel drei Elemente haben mit Wörtern, ähm, die aus einem, so, einem Kernwortschatz sind, den man in der unterstützten Kommunikation oft verwendet. Ich sage hier rechts oben mehr, neu, mehrere neue Elemente und sage, ich will jetzt bestimmte Wörter immer zur Verfügung haben. Das wäre zum Beispiel ich ähm, Ja und Nein. füge diese Elemente hier hinzu. Die haben sich jetzt hier rechts eingefügt. Ich äh, verschiebe die hier nach links und mache sie noch ein bisschen kleiner, dass sie hier reinpassen. Ich ja und Nein. Und äh, wenn man so ein globales Grid erstellt, wird es hier in diesem freien Bereich, der hier übrig ist, wird dann immer das, das restliche Grid eingeblendet. Ähm, ich gehe hier auf Bearbeiten aus und sehe schon, ich habe jetzt wieder meine Startansicht, wo ich aber links diese Zusatzwerte habe, ich, Ja und Nein. Und in der Mitte ist jetzt ähm, dieses bekannte Grid, äh, dieses Demo-Grid. Und ich kann jetzt hier wieder woanders hinwechseln. Umgebung. Und sehe, ich habe immer diese Wörter Ich, Ja und Nein zur Verfügung, die ich hier auswählen ja. kann. Und dann äh, werden sie hier oben in Sammelelement hinzugefügt. Und über Lernen kann ich wieder dieses Sammelelement löschen. Ja, soviel zu den Möglichkeiten eines globalen Grids, ähm, das eben die Navigation erleichtern kann, das Erstellen von Sätzen und womit man auch so ein Kernvokabular immer sichtbar halten kann.